Herzlich willkommen, liebe Teilnehmer. Wir freuen uns ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, an unserem heutigen Webinar teilzunehmen. Dies ist das letzte DKE-Webinar einer ganzen Reihe zu dem Thema Industrie 4.0 für dieses Jahr. Weitere Informationen finden Sie auf der DKE-Homepage. Im heutigen Seminar zu Industrie 4.0, eine Basisnorm für Industrie 4.0, opc UA wird es im Verlauf der Präsentation hauptsächlich um die Grundlagen von opc UA und warum sich diese Kommunikationsprotokoll in Deutschland mehr und mehr durchsetzen gehen. Das Webinar wird etwa 30 Minuten je nach Fragen dauern. Dazu begrüße ich den heutigen Referenten zu diesem Thema, Matthias Damm, Experte mit dke für das heutige Thema Industrie 4.0, eine Basisnorm für Industrie 4.0, OPC-UA ist, hallo Herr Damm. Hallo. hallo. Er ist seit 2003 als Geschäftsführer bei der Escolab GmbH tätig und dort für OPC-Consulting and Certification verantwortlich. Bei der OPC-Foundation ist Herr Damm seit 2015 im Board of Directors und seit 2003 in verschiedenen OPC-UA-Arbeitsgruppen als Leiter bzw. Editor. Aktiv, sodass wir uns freuen, Herr Damm als Experten für unser heutiges Webinar gewonnen zu haben. Nur noch ein paar Worte zu meiner Rolle. Ich bin schüssiger Fritz und ich werde heute Ihre Moderatorin sein.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 Sie sind während unserem Webinar stumm geschaltet und es hat den Hintergrund, dass Störgeräusche vermieden werden sollen. Sie können natürlich trotzdem mit uns kommunizieren. Das sollen Sie sogar, beziehungsweise würden uns sehr freuen, wenn Sie aktiv an unserem Webinar teilnehmen. Dazu nutzen Sie bitte unsere Frage- und Antwortenfunktion rechts von an Ihrem Bildschirm.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 Sollten Sie also zum Beispiel Folien auf den ersten Blick nicht vollständig erfassen können, so können Sie hinterher alles natürlich noch einmal einsehen. Bevor ich jetzt an unseren Referenten übergebe, möchten wir noch etwas über Sie erfahren, damit auch wir wissen, mit wem wir es hier heute zu tun haben. Und dafür nutze ich jetzt die Umfragefunktion. Dazu öffnet sich, sobald ich die Umfrage starte, rechts in Ihrer Anwendung die Frage mit Antworten, die Sie anklicken können. Und zwar würden wir gerne von Ihnen erfahren, ob Sie bereits in den Gremien der DKE zur Normung und Standardisierung aktiv sind. Einen kleinen Moment. Gleich startet sie, wenn ich sie gefunden habe. Jetzt müssen Sie sie sehen. Jetzt warten wir kurz, bis die Antworten kommen. Können Sie die Frage sehen? Ich kann sie sehen, ja. Danke Ihnen. Ich kann allerdings nicht antworten. <lacht> <lacht> Ich bin mal gespannt. Bisher ähm, hat noch niemand geantwortet. Sonst schließe ich gleich die ähm, Umfrage. Okay, eine Person hat geantwortet. Sehr schön, wenn noch mehr antworten könnten. Dankeschön. Jetzt sind schon drei. Ja, es werden mehr. Jetzt haben schon vier geantwortet. Wir nähern uns dem Ziel. Ah, ich sehe hier gerade Frage und Antworten. Da haben schon einige geantwortet. Da ähm, haben schon vier mit Ja geantwortet und zwei mit Nein. Also wir haben auch noch ähm, einige, die noch nicht mit der Normung zu tun haben. Viele haben schon Berührung mit der Normung und Standardisierung zu tun. Dann würde ich jetzt die Umfrage auch schließen. Und ähm, würde ich sagen, ich übergebe an Herrn Matthias dann und übergebe ihm die Rechte. Einen Moment. Damit habe ich zunächst alles gesagt und übergebe jetzt an Herrn Matthias dann. Ich freue mich auf ein spannendes Webinar. Viel Erfolg. Ja. Ja, vielen Dank für die Einleitung. Ich ich werde äh, Ihnen heute einen kurzen Überblick äh, über das Thema OPCA geben, OPC Unified Architecture und äh, möchte, Oh, das Layout ist ein bisschen anders, ähm ich äh, möchte äh, ganz kurz anfangen mit, mit ein paar äh, einfachen Beispielen, was, was im Endeffekt vor, vor der OPC Zeit war, äh, waren im Endeffekt, dass Geräte äh, verschiedene spezifische Protokoll gesprochen haben, äh, teilweise auch unterschiedliche äh, physikalische ähm, ähm, Kommunikationsprobleme hatten. Äh, und die, äh, die erste Lösung mit dem Classic OPC war im Endeffekt, äh, dass man auf einem Windows-PC eine Übersetzungssoftware installiert hat, äh, die sich dann OPC-Server genannt hatte. Äh, und darüber konnten dann äh, verschiedene Applikationen, verschiedene Geräte miteinander sprechen über OPC. Ähm, und mit OPC UA ist äh, jetzt der Ansatz aber, äh, dass ich die, äh, das standardisierte Kommunikationsprotokoll äh, direkt in alle Geräte integrieren kann, also plattformunabhängig implementieren kann, äh, dass ich aber äh, auch nicht nur die Grammatik standardisiere, sondern eben auch äh, gewisse Grundregeln für die Kommunikation, gewisse Grundsemantik und auch Security, also dass auch sich die Geräte und die Applikationen untereinander authentifizieren, autorisieren können und Security-Mechanismen verwendet werden. Das ist im Endeffekt die, die Basis von OPCI, eine sichere Kommunikation. Und was wir darauf aufsetzend definieren und, und zusammen mit, mit anderen Experten entwickeln, sind sogenannte OPCI-Informationsmodelle, wo wir eben auch mehr Semantik, mehr branchenspezifische Semantik definieren, dass ich eben nicht nur auf Bits- und Bytes-Ebene kommunizieren kann, sondern wirklich eine semantische Interoperabilität zwischen Geräten und zwischen Anwendungen erreichen kann. Das Ganze basiert auf einer mehrschichtigen Architektur. Und da gehe ich jetzt über die verschiedenen Blöcke hier drüber auf den nächsten Folien. Aber vielleicht ganz kurz zur Historie, wie ist opc entstanden? OPC UA ist im Endeffekt die nächste Generation von OPC UA Standards. Ich hatte gesagt, die erste Generation war im Endeffekt eine APIs auf windows system standardisierte APIs für den Zugriff auf Prozessdaten. Und diese Standards, die gibt es gibt seit 1995 und die sind sehr weit verbreitet in der Automatisierungstechnik. Man hat aber Anfang 2000 erkannt, dass eben das Thema nicht mehr so weit trägt und dass man an äh, ihm der neuen Generation kommen kann, die dann auch plattformunabhängig ist, die auch Protokolle definiert, äh, die in modernen IT-Umgebungen verwendet werden können. Äh, das heißt, die, die Hauptdefinitionsphase ist hat 2003 schon angefangen, war bis 2006 äh, und dann gab es eine recht umfangreiche Verifikationsphase von 2006 bis 2008, ähm, wo nicht nur äh, erste Produkte implementiert worden sind, vor allem, sondern vor allem auch sehr intensive Security-Reviews durchgeführt worden sind und auch die Modellierungsmöglichkeiten von OPC UA, eben diese Semantik auszudrücken, auch getestet wurden. Und das war eben recht umfangreich und dann im Jahr 2009 gab es die, die erste Spezifikationsfreigabe. Parallel wurde auch an der IEC-Version gearbeitet, also sprich alle OPC ua Spezifikationen sind auch als IEC-Version, als IEC, also IEC 62541, verfügbar. Die First Edition, die ist von 2010 bis 2012 veröffentlicht worden und in diesem, diesem Jahr wurde die Second Edition veröffentlicht. Da sage ich gleich noch ein bisschen mehr dazu, zu den Details. Und von der OPC Foundation, von der OPC Foundation ist die aktuelle Version, ist die, ist die Version 103, die im Juli diesen Jahres eben freigegeben worden ist. OPC UA ist erstmal alle Features, die es vorher von OPC schon gab, also im Endeffekt, die sich mit einem Server zu verbinden, herauszufinden, welche Daten sind verfügbar, welche Informationen sind verfügbar, Daten zu lesen, Daten zu schreiben, aber auch sich anzumelden, Veränderungen. Das ist alles enthalten. In OPC UA wurde aber einiges noch zusätzlich äh, ergänzt. Einmal ist eben die Plattformunabhängigkeit, dass ich praktisch die OPC-Schnittstelle auch auf jedes beliebige Zielsystem bringen kann. Ähm, dass eben Standard soweit möglich Standardprotokolle und Standard-IT-Mechanismen verwendet werden und nur wenn notwendig eben spezielle Definitionen ergänzt werden. Äh, dass Security ein elementarer Bestandteil des Standards von Anfang an war. Also in allen äh, Designentscheidungen war Security immer ein wichtiger Punkt. Und das Prinzip ist, OPC-Produkte müssen Security implementieren. Die Anwender dürfen es abschalten, wenn sie sagen, sie betreiben es in einer sicheren Umgebung oder sie wollen den Aufwand für, den, für die Administration nicht betreiben, dann darf der Anwender es gerne abschalten, aber die Produkte müssen Security implementieren. Das ist aus Sicht von opc kein optionales Feature. Ein wichtiger Punkt, der dazu gekommen ist, ist auch eben der, der komplett objektorientierte Ansatz, dass ich eben Systeme auch wirklich objektorientiert beschreiben kann äh, und das auch typisieren kann alles. Also ähm, das ist auch ein sehr großer Schwerpunkt, äh, was, was bei OPCI dazu gekommen ist. Und äh, Skalierbarkeit durch Profile heißt, dass im Endeffekt äh, Funktionseinheiten äh, einen, einen, einen Namen bekommen und ich dann als Produkt oder als Anwender sagen kann, diese Funktion benötige ich und dann im Endeffekt eine Liste von Profilen habe, die ich dann für meine Anwendung benötige. Was aber auch ein ganz wichtiger Punkt ist, weil niemand fängt auf der grünen Wiese an oder nur wenige fangen auf der grünen Wiese an. Das heißt, auch die Migration von dem klassischen OPC nach opc war ein wichtiger Punkt, den wir bei der, bei der Entwicklung von opc UA mit betrachtet haben. Wenn man sich jetzt die verschiedenen Teile anschaut von der, von der Architekturübersicht, dann ist erstmal die, ein wichtiges Thema die, die Grundregeln, nach denen ich Informationen veröffentlichen kann, nach denen sich Inform Informationen beschreiben kann. Das heißt, wie kann ein Server sagen, welche, welche Informationseinheiten, welche Teile, welches Modell er anbietet. Und das ist eben ein objektorientierter Ansatz. Ein Objekt kann, ist ein Container für Informationen, kann Variablen enthalten. Das sind im Endeffekt die Daten des Objektes. Da kann ich lesen, schreiben, zugreifen, auch auf die Historie, wenn die verfügbar ist. Man hat ein äh, Objekt -Methoden. das heißt, ich kann Kommandos ausführen auf, auf dem Objekt und äh, die arbeiten im Endeffekt auf den, auf den äh, Daten des Objektes ähm, und ein Objekt kann Events feuern. Das ist erstmal das, das Grundprinzip äh, von der Modellierung und äh, im Detail sieht es so aus, dass ich äh, alle diese Informationseinheiten über sogenannte Nodes, Knoten im Adressraum des OPC UA Servers modelliere. Und da gibt es Knoten, die ein Objekt repräsentieren, Knoten, die eine Variable repräsentieren, Knoten, die Methoden repräsentieren. Es gibt aber auch Knoten, die Typ äh, Typen de definieren oder repräsentieren wie, Ob wie Objekttypen, das können Sie vorstellen wie Klassen, Variablentypen äh, sind im Endeffekt Datenklassen äh, und Datentypen sind, da können Sie Datenstrukturen, auch äh, anwenderspezifische Datenstrukturen veröffentlichen. Ähm, diese Knoten haben ähm, jeweils eine Liste von Attributen. Ähm, da gibt es Attribute, die an allen Knoten verfügbar sind, wie zum Beispiel die Adresse des Knotens oder der Name des Knotens. Es gibt aber auch Attribute, die im Endeffekt abhängig vom Knotentyp sind. Zum Beispiel eine Variable hat einen Wert, also die Daten des Objektes. Den Wert kann ich lesen, schreiben. Aber um diesen Wert herum gibt es weitere Metadaten, wie zum Beispiel den Datentyp des Wertes oder die Zugriffsrechte. Kann, kann ich den Wert lesen, kann ich ihn schreiben, gibt es eine Historie dazu. Also solche, solche Informationen hängen, hängen an diesen weiteren Attributen. Und die, die Variablen haben die größte Menge der Attribute, weil da eben sehr viel um dieses, um dieses Value-Attribut herum noch existiert. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, sind die Referenzen zwischen Knoten. Und diese, diese Referenzen, die machen eben aus einer Liste von Knoten ein Netzwerk von Knoten. Und es gibt... Hierarchische Referenzen, wie zum Beispiel Hash Component, in dem Fall vom Objekt zu den, zu den Variablen oder zu den Methoden, oder es gibt nicht hierarchische Referenzen, die auch Metadaten zeigen, zum Beispiel ein Objekt zeigt auf seinen Objekttyp, als auf die Klasse die, die, die für die Instanzierung verwendet worden ist. Und das sind im Endeffekt auch die Hauptunterscheidungskriterien, wenn, wenn ein OPCA Client durch den, das Netzwerk von Knoten navigiert und er zeigt im Endeffekt eine Baumansicht der, der Objekte und variablen und Methoden an, dann wird er hierarchischen Referenzen folgen und wenn er zum Beispiel in, auf Metadaten gehen will, dann kann er nicht hierarchischen Referenzen folgen. Als konkretes Beispiel hier mal ein, ein Objekttyp, Analog Measurement, also eine analoge Messstelle, die eine Variable hat, die den Messwert repräsentiert. Diese Variable hat verschiedene Properties, zum Beispiel ein Range, das heißt der, Werte, der normale Wertebereich ähm, das, der Variable des Wertes und eine Unit, das heißt die Einheit. Das, sind, das heißt, das sind typischerweise zwei elementare Metadaten für einen, für einen Messwert, ähm, weil das ist natürlich ein großer Unterschied ist, ob ich, ob ich gerade Celsius oder gerade Fahrenheit. Anzahl oder ob der Wert gerade selbst ist gerade Fahrenheit liefert. Deswegen ist, sind das sehr, sehr wichtige Informationen, die hier mit, mit, dem, mit dem Wert kommen. Und es gibt hier zwei Objekte, die jetzt zum Beispiel Alarme repräsentieren, Systemalarm und Level Alarm, wo ich auch die Überwachung zum Beispiel von dem, von dem Messwert machen kann. Das ist aber, sage ich mal, das Template der, der Objekttyp. Das heißt, dieses Analog Measurement ist ein Objekttyp, ist abgeleitet vom Base Object Type und wenn ich mir jetzt anschaue, wenn ich jetzt davon drei Instanzen habe, also eine Druckmessstelle und zwei Temperaturmessstellen, dann ist im Endeffekt das, das, das Netzwerk an Knoten unterhalb des Typknotens, also unterhalb Analog Measurement und unterhalb der Instanzknoten, wie Pressure oder Temperature, ist das Netzwerk der Knoten ist da identisch. Der, der Hauptunterschied ist im Endeffekt, die Knoten am Typ dienen eigentlich nur zur Beschreibung des Typs, und da bekomme ich keine realen Daten und die Knoten an der Instanz, da bekomme ich dann die realen Daten oder kann eben einen Alarmstatus abfragen oder wenn es Methoden gibt, da auch konkret Methoden aufrufen. Das heißt, die, das Layout der Knoten an dem Typ und an den Instanzen ist identisch und der Typ dient im Endeffekt zur Beschreibung, was ich, was ich später an den Instanzen finden kann. Das sind die, das sind die Grundregeln, nach denen im Endeffekt ein, ein Modell im OPC-Server aufgebaut wird und alles Weitere ergibt sich im Endeffekt aus, aus diesen Grundelementen. Da komme ich aber gleich noch dazu mit Beispielen. Der, der nächste wichtige Block in der Architektur von OPC-US sind die Transportprotokolle. Und die Transportprotokolle sind erstmal unabhängig davon, wie die Applikation im Endeffekt, welche Daten die verschickt. Das heißt, die, die API, die auf der nächsten Ebene für die Applikation da ist, nämlich die Services, die abstrahiert die verschiedenen Protokolle. Und ein wichtiger, wichtiges Kriterium für uns immer ist, dass ein Protokoll Security-Mechanismen entweder enthält, also zum Beispiel, wenn ich wenn ich Web-Services verwende, dass ich dann zum Beispiel über HTTPS eine Transport-Security habe ähm, oder dass wir eben selbst Security-Layer definieren, zum Beispiel für, die, für das OPCA-Binary-Protokoll. Also wir achten immer darauf, dass, dass ein Protokoll immer eine Möglichkeit von, von Security-Mechanismen bietet. Ähm, die, die Protokolle, die in der ersten Version verfügbar waren, ist im Endeffekt das Gegrün gekennzeichnet ist im Endeffekt das Standardprotokoll, das ist das verpflichtende Protokoll, das ist ein binäres Encoding der Daten, eine Sicherungsschicht, wo die Nachrichten jeweils gesichert werden, das heißt verschlüsselt und signiert, und dann Transport über TCP IP oder alternativ eben über Web Services. In der Version 102 haben wir zwei Varianten ergänzt, die im Endeffekt mit Transport Security arbeiten. Das ist eigentlich ein Thema, was jetzt nicht unsere Präferenz ist, aber einfach sagen wir mal Stand der Technik in den Bereichen, wo wir, die wir bedienen wollen, hier darstellt. Weil ein Thema ist, dass dieses, auf der linken Seite dieses WS-Secure-Conversation hat sich als Standard bei Web-Services nicht wirklich durchgesetzt. Das heißt, Security bei Web Services heute hauptsächlich dann über, über HTTPS, über Transport Layer Security. Und das Thema ist, wenn man in Webbrowser kommunizieren will, dann haben die zwar Krypto-Bibliotheken im Bauch, aber als Web-Applikation hat der darauf keinen Zugriff. Das heißt, ich habe da auch nur die Möglichkeit, über eine Transport Layer Security und dann im Endeffekt das Binärprotokoll, zum Beispiel in der JavaScript-Bibliothek, im Webbrowser zu verarbeiten. Und das waren die beiden Themen, die wir im Endeffekt deswegen als spezielle Protokollvarianten hinzugefügt haben. Aber was auch immer wir in Zukunft mit zusätzlichen Protokollen hinzufügen, dazu definieren, ist es so, dass wir immer aus Applikationssicht eigentlich nur einen Austausch der Kommunikationstext und ein Update der Kommunikationstext benötigen, weil die Applikationen, die arbeiten mit den, mit den OPCA-Services und die abstrahieren im Endeffekt die Protokolldetails von der Applikation. Das heißt, ein Client und ein Server interagieren auf, dies, auf Ebene dieser Services und äh, da gibt es verschiedene äh, sagen wir Bereiche von Services. Einmal Discovery, das heißt wie kann ich einen Server finden und wie finde ich heraus, mit welchen Security-Einstellungen ich mit diesem Server eine Verbindung aufbauen kann. Dann gibt es Services, um durch den Server zu navigieren. Also sprich, wie kann ich Knoten finden, wie kann ich Instanzen finden, Variablen, Objekte oder auch wie kann ich durchs Typsystem navigieren. Dann gibt es Services, um auf aktuelle Daten zuzugreifen, also Lesen und Schreiben von aktuellen Daten. Also typischerweise eben Werte von Variablen, aber auch alle anderen Attribute können gelesen werden. Und dann gibt es auch ein Read History. Das heißt, wenn ich, wenn ich für eine Variable eine Historie habe oder auch für einen Eventlog eine Historie, dann gibt es eben spezielle Services, wo ich dann auch einen Zeitbereich angeben kann, in dem ich praktisch den, den Werteverlauf oder ein Eventlog auslesen kann. Dann gibt es einen Service für Methodenaufrufe, das heißt, dass ich diese applikationsspezifischen Kommandos ausführen kann und es gibt Services, um sich für Daten und Event-Streams anzumelden. Das heißt, ich kann entweder Variablen auswählen und kann dann, werde dann bei Änderungen der Werte dieser Variablen benachrichtigt mit dem neuen Wert oder eben Event-Notifications. Wenn Server Events auslöst, dann kann ich die eben auch bekommen. Und ähm, es gibt auch noch Services, um auch den Adressraum äh, zu, zu modifizieren oder Knoten zu erzeugen oder zu löschen. Ähm, die Services sind erstmal an sich sehr generisch. Das heißt, es gibt jetzt keine speziellen Services, um auf irgendwelche Informationen zuzugreifen, äh, sondern ich verwende eigentlich immer Browse und Read. Ähm, also zum Beispiel, wenn ich den Serverstatus haben will, äh, dann gibt es eine Statusvariable im Server-Adressraum, die standardisiert ist. Und dann kann ich den Status lesen oder ich kann mich für, auf den Status anmelden und bekomme dann eben Statusänderungen auch über die Subscription mitgeteilt. Das heißt, alles, was an spezifischen Informationen in einem Server vorhanden ist, wird immer über, das, über die Knoten modelliert, sei es über das Typsystem oder über Instanzen. Dann gibt es neben, sage ich mal, den diesen Basiselementen von OPCI, also ähm, dem Meta-Modell, mit dem ich Informationen beschreiben kann, dem Transportprotokoll und den Services gibt es auch sogenannte built in information models ähm, Das sind im Endeffekt ähm, schon für Standard-Use-Cases von OPC vorgefertigte Bibliotheken. Ähm, bei Data Access, da geht es im Endeffekt hauptsächlich darum, äh, bestimmte äh, Standard-Properties für Prozessvariablen zu liefern, wie das vorhin schon gezeigte Einheit- oder, oder Wertebereich. Ähm, was ein sehr umfangreiches Modell ist, ist das Alarm-Condition-Modell. Da geht es darum, die sagen wir, eine Alarmverarbeitung zwischen Client und Server zu standardisieren. Und da werden verschiedene Grundelemente von OPCA verwendet. Also es werden Objekte und Variablen verwendet, um den Status eines Alarms zu repräsentieren. Also ein Alarm ist ja immer eine, eine, eine Liste von, von State Machines. Wechsel von States von einem Alarm, wenn zum Beispiel ein Alarm äh, aktiv wird, weil irgendein Fehlerzustand äh, vorhanden ist, dann wird dieser Wechsel des Status wird über Events an den Client geschickt und dann werden Methoden verwendet, um eine Rückmeldung vom Client an den Server zu geben, also zum Beispiel um ein Acknowledge zu machen. Äh, das heißt, hier werden verschiedene Grundelemente von OPC UA, ähm, Objekte, Variablen, Methoden, Events verwendet, um eine höherwertige äh, Bibliothek zu erstellen. Und das ist das passiert eigentlich bei allen Informationsmodellen. Man, man de definiert im Endeffekt spezielle Objektbibliotheken und Typbibliotheken für bestimmte Anwendungsfälle. Neben und, und, aber diese Build in Data, diese Build in Information Models sind eben Stand, Bestandteil von, äh, von der OPC UA Spezifikation selbst. Dann gibt es äh, darauf aufbauend sogenannte companion spezifikationen oder Companion-Information-Models und ähm, die werden typischerweise in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen erstellt. Ähm, die können teilweise auch innerhalb der OPC Foundation entstehen, aber dann sind es dann eher so Querschnittsthemen, ähm, also zum Beispiel, was wir schon heute oder schon länger verfügbar haben, ist, ist ein OPCDI di Device Integration, da geht es um ein, ein allgemeines Gerätekonfigurationsmodell. Und da das die Basis für verschiedene weitere St Standards liefert, äh, haben wir das in, der OPC, in, einer, in einer Arbeitsgruppe bei der OPC Foundation bearbeitet. Ähm, aber zum Beispiel äh, FDI, Field Device Integration, äh, ist, ist in der eigenen Organisation, bei der, der OPC, die OPC Foundation nur Mitglied ist, entwickelt worden. Da geht es auch um äh, Prozessgerätekonfigurationen. Analyzer Device Integration, da geht es um Prozessanalysegeräte äh, oder eben diese äh, IEC6131 äh, Mapping, also wo, ich, wo Standardprogrammiersprachen und deren Softwaremodell in ein OPCA-Modell äh, übersetzt worden ist. Das war im Endeffekt eine Zusammenarbeit zwischen der PLC Open und der OPC Foundation, eine gemeinsame Arbeitsgruppe von Experten aus beiden Seiten. Und das ist eigentlich, sag ich mal, der Standardfall ähm, für eigentlich für die allermeisten Arbeitsgruppen, also zum Beispiel wir, wir arbeiten an, an diversen anderen Arbeitsgruppen wie, wie Bucknet, da geht es um Gebäudeautomatisierung, FTT, Field Device Tool geht es auch um, äh, um Gerätekonfiguration, AML, Automation ML, ähm, da geht es um, um äh, Austausch von Engineering Daten, MT Connect geht es um Machine Tools, MDIS geht es um äh, Öl und Gas, äh, um, um äh, Kommunikation zwischen Leitsystemen und und äh, Förderequipment für, für Ölförderequipment, Förder Equipment. Äh, Auto-ID, da geht es um die, um die Standardisierung von, von Schnittstellen, von äh, RFID-Lasern, von Barcode-Lasern. Äh, ISA-95, da geht es um, um MES-Modelle äh, oder ein anderes, was wir genau Arbeit ist ein EuroMap verschiedene Euromap-Standards, da geht es um, äh, um Spritzgussmaschinen. Also es gibt verschiedene verschiedenste Arbeitsgruppen, wo wir an solchen speziellen Branchenmodellen arbeiten und die laufen eben in den allermeisten Fällen in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen. Das ist inzwischen ein großer Teil der Arbeit, die wir in der Standardisierung tun auf der, an der Seite. Gut, dann ein kurzer Überblick über die über die OPCA-Spezifikation selbst. Es gibt die Core-Spezifikation, das ist im Endeffekt die, die drei unteren Blöcke, die ich erklärt hatte, die, das Metamodell, also das ist Part 3 Address Space, das sind im Endeffekt die Grundregeln für den Aufbau eines OPC-UA-Server-Adressraumes, wie Objekte mit Variablen, Methoden kombiniert werden können, die Attribute sind da alle erklärt. Part 4 Service, das ist die, das ist die abstrakte API. Part 6 Mappings, das sind im Endeffekt die Protokolle, die bei opc definiert sind. Und Part 5 Information Model, das sind im Endeffekt die Einstiegspunkte in den, in den Server-Adressraum. Also zum Beispiel wo finde ich die Objekte, wo finde ich die Typen, wo finde ich die Objekttypen. Die ganzen Standard-Datentypen und solche Sachen sind da drin definiert. Das heißt, Part 3, 4 und 5 und 6 bilden im Endeffekt das, die, die Basis für OPC UA. Dann gibt es das übliche Konzept, also die Einführung Part 2 Security Model, da ist mehr oder weniger das Security-Konzept von OPC UA beschrieben und mehr oder weniger so ein Security-Assessment dokumentiert für OPC UA. Aber die normativen Teile von Security, die finden sich eigentlich in den Services und in den Protokollmappings und in den Profilen, wo dann die, die konkreten Algorithmen zum Beispiel definiert sind. Das ist, das ist in den Profilen, wo gesagt wird, okay, für, für, für dieses, für dieses Security-Profil werden diesen Algorithmen und diese Schlüssellängen verwendet kann ich ganz kurz eine Frage stellen von ja. unseren Teilnehmern. Ähm, gibt es auch Aktivitäten mit der IEC 61850 Nominierung, Kommunikation in Schaltanlagen? Ja, ja da gibt es eine Arbeitsgruppe, äh, die, die auch seit, ich glaube, seit einem Jahr jetzt aktiv ist. Ähm, oder die, die ist eigentlich seit zwei Jahren aktiv, die wurde dabei... Äh, Jetzt, jetzt wurden die Arbeiten sehr stark in, in, intensiviert und jetzt wurden auch Face-to-Face-Meetings durchgeführt, also da passiert jetzt ein bisschen mehr. Also da gibt es eine konkrete Arbeitsgruppe, ja. Also ich hatte jetzt keine komplette Liste, es gibt, es gibt im Augenblick bestimmt um die 25 bis 30 Arbeitsgruppen, die sich um solche Themen kümmern. Vielen lieben Dank. Bitte. Ähm, dann gibt es wie gesagt diese, diese Access-Types, das sind diese built in models ähm, und dann gibt es Utility-Spezifikationen wie Discovery oder Aggregates. Aggregates sind im Endeffekt Berechnungsformeln, die für einen historischen Zugriff äh, verwendet werden können. Ich kann mir zum Beispiel dann fünf Minuten Mittelwerte berechnen lassen und die vom Server liefern lassen beim History Read oder auch bei den Live-Daten kann ich das Gleiche anwenden. Und das, das zur Übersicht zu den Parts von OPC UA. Und ähm, Kurz ein bisschen mehr Details zu der Historie. Also es gab in 2007 gab es eine erste Version, bei der aber die Protokolle nicht veröffentlicht worden sind. Das heißt, da haben die ersten Produktentwicklungen angefangen. Ich konnte aber keine Produkte freigeben, weil die Protokollspezifikation bewusst noch nicht freigegeben worden ist, weil eben noch sehr viel Evaluierungsarbeit äh, erkennbar war. Die erste Version, die dann auch in Produkte gemündet ist, war diese Version 1.1. Da waren eigentlich so die wichtigsten Features von OPC hier enthalten. Da gab es dann die ersten Produkte und dann auch äh, Zertifizierungstests, weil, äh, eine, sagen wir, eine, eine, ein, ein Testing äh, von so einem Standard ist sehr wichtig. Und das, da gibt es eben auch Testtools von der OPC Foundation, mit der ich dann auch, denen ich dann auch äh, diese ganzen Profile abtesten kann. Ähm, und aus diesem ganzen Thema ähm, Test und Verifikation der Produkte und auch im Endeffekt Lücken aufzudecken, heißt ja nicht nur, dass Fehler in Produkten gefunden werden, sondern auch, dass oder dass Fehler in Testcases gefunden werden, sondern auch dass auch Lücken in der Spezifikation gefunden werden, wo einfach Definitionen nicht genau genug sind. Und das war eigentlich, das ist ein großer, großes Thema im Endeffekt für die Releases, die in der Version 1.2 oder jetzt in 1.3 gelaufen sind. Da war ein sehr großer Teil davon, waren im Endeffekt sehr viele Klarstellungen. In der Version 1.2 gab es im Endeffekt dann auch noch so Themen wie historical access, äh, die vorher nur als Draft vorliegen waren ähm, und äh, diese, diese neuen Protokolle. Äh, jetzt in der Version 1.3 äh, ist noch ein netzwerkweites Discovery äh, dazugekommen und ein paar Detailfeatures, aber da war auch ein sehr großer Schwerpunkt im Endeffekt diese Darstellung, die sich aus der ganzen Zertifizierung und aus dem Testing und aus der Entwicklung von Test Cases ergeben haben. Ähm, auf der IEC-Seite äh, war es so, dass ähm, ein Großteil der Spezifikationen bis 2012 äh, in dieser First Edition freigegeben worden sind. Äh, das entspricht im Endeffekt größtenteils der OPCA 101 Spezifikation. Ähm, und in diesem Jahr äh, sind dann dazugekommen ähm, im Endeffekt Edition 2 für alle, die schon vorher verfügbar waren, also Part 1 bis 10 und Part 11 und 13 sind dazugekommen, also die, die auch bei OPC UA ein kleines bisschen später gekommen sind. Und diese Version entspricht im Endeffekt featuremäßig der OPC UA 1.0.2 plus noch einige Klarstellungen, die da inzwischen dann schon eingearbeitet worden sind. Und das ist jetzt, das heißt, die IEC-Version ist auch auf einem sehr aktuellen Stand eigentlich. Was, genau, was noch dazu gekommen ist, ist die erste Companion-Spezifikation, Part 100. Weil FDI auch ein IEC-Standard ist und das, da war im Endeffekt die Anforderung, da FDI sehr stark auf opc auf OPC-A4-Devices aufbaut, war eben die Anforderung, auch diesen Teil als IEC-Spezifikation zur Verfügung zu stellen. Also, das ist auch inzwischen abgeschlossen. Und woran wir im Augenblick noch arbeiten, ist das Part 12 Discovery, was jetzt in der 103-Spezifikation von opc neu dazugekommen ist. Ähm, Kurz noch ein Ausblick auf ein Thema, an dem wir gerade arbeiten. Also nochmal als, als Zusammenfassung, OPC UA ist eben sehr viel mehr als ein Protokoll. Es bietet im Endeffekt eine sichere, plattformunabhängig skalierbare Kommunikationsinfrastruktur und es bietet sagen wir, objektorientierte Mechanismen, wie ich Informationen beschreiben kann. Und das ist eigentlich der Kern von OPC UA das Meta-Modell -Meta von OPC UA, die built in modelle das sind im Endeffekt Standardbibliotheken, die schon verfügbar sind, die ich verwenden kann, aber dann eben ein großer Schwerpunkt ist, OPC UA definiert, wie Informationen ausgetauscht werden und in Zusammenarbeit mit Branchenexperten, experten mit, mit Experten für bestimmte Gerätetypen werden dann diese Companion-Informationsmodelle entwickelt, um eben ähm, branchenspezifisch oder äh, Geräte- oder oder maschinenspezifisch eben eine semantische Interoperabilität sicherzustellen. Und äh, heute ist es so, dass wir eben über ein Client-Server-Modell äh, kommunizieren. Das heißt, der Server bietet bestimmte Services an, wie Browse, Read, Write, die ein Client aufrufen kann ähm, und für den Transport übers Netzwerk werden dann verschiedene Protokolle verwendet, und diese Protokolle sind prinzipiell austauschbar, erweiterbar. Die, die Abstraktion erfolgt auf diesen, auf diesen Services. Und was wir im Augenblick dazu definieren, ist im Endeffekt ein Publish-Subscribe-Modell, wo wir eigentlich ähnlich vorgehen. Wir definieren ein, ein allgemeines Konfigurationsmodell für Publisher und auch für Subscriber. Und die die konkreten Protokollausprägungen, die sollen eben erweiterbar sein. Es wird natürlich am Anfang auch wieder vordefinierte Protokolle geben, aber die sind auch erweiterbar, ohne dass sich jetzt das Grundmodell, wie wir Pub -Sub, Publish-Subscribe in OPC UA realisieren, verändern. Also um das, um das Ganze zusammenzufassen, OPC UA bietet eine sichere, plattformunabhängige Kommunikationsinfrastruktur, was, wo wir im Endeffekt eine, eine, eine, eine herstellerübergreifende interoperabilität sicherstellen. Aber das war das, was OPC schon immer versucht hat. Und das, das Ganze wird durch Zertifizierung und Tests und eben und Klarstellungen in den Spezifikationen natürlich immer weiter verbessert. Was aber ein wichtiger, wichtiges Thema ist für, für OPC UA gegenüber dem klassischen OPC ist einfach, dass, dass wir auch eine semantische Innovabilität erreichen wollen, dass ich praktisch nicht nur Bits und Bytes auf dem Netzwerk äh, verstehen kann, sondern dass ich wirklich auch ein Modell von meinem Gegenüber verstehe und äh, auf Modellebene Systeme verbinde und nicht mehr eben auf, auf Bit- und Byte-Ebene äh, die Systeme verbinde. Und damit eben auch, äh, sagen wir mal, Standards, verschiedene Standards aus verschiedenen Bereichen zusammenbringen kann ähm, und wir denken deshalb, dass OPC UA ein wichtiger Baustein für den Ziel für Null und Internet der Dinge ist, weil es einfach diese, neben, den, neben dem Protokollcharakter auch noch diese, diese Standardisierung auf diesen weiteren Ebenen ermöglicht. Ja, das, das wäre mein Überblick gewesen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und würde mich noch über Fragen freuen. Vielen Dank, Matthias Damm, für dieses informative und aufschlussreiche Webinar. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und Sie können die erhaltenen Informationen weiterverwenden. Gibt es noch Fragen, die Sie direkt stellen möchten? Wieder in dem Fragen- und Antworten-Fenster, bitte. Sollten Sie im Nachgang noch Fragen haben, so können Sie diese gerne an uns richten per Mail. Die würden wir natürlich auch, wenn Sie für Herr Damm an Herrn Damm gerichtet sind, natürlich dann an ihn weiterleiten. Ich sehe, es kommen keine Fragen rein. Lassen wir noch einen kleinen Moment Zeit. Wie ich vorhin schon erwähnt hatte, würden wir uns freuen, wenn Sie an der abschließenden Umfrage zu diesem Webinar teilnehmen, um dieses Webinar auch verbessern zu können. Diese Umfrage öffnet sich automatisch, wenn Sie das Event verlassen oder das Event zentral von uns beendet wird. Im Anschluss stellen wir Ihnen einen Link mit der Aufzeichnung zu diesem Webinar zur Verfügung, um sich das Ganze auch in Ruhe nochmal ansehen und anhören zu können. Wir werden jetzt nochmal schauen, ob noch Fragen eingegangen sind. Ich sehe leider keine. Gut, dann würde ich sagen, an dieser Stelle verabschieden wir uns und wünsche Ihnen noch einen guten Tag und auf Wiederhören.